Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Live-Schaltung und bevor wir direkt in, die, in das heutige Marktgeschehen einsteigen oder auch nochmal auf die Positionen der letzten Woche eingehen, ähm, können Sie mir wie gewohnt kurz mitteilen, ob der Ton für Sie soweit okay, äh, okay ist. Super, prima. Danke fürs Feedback. Und ähm, ja, wie bereits geschrieben, ähm, wollte ich zuvor, dass es ja doch einige Kunden gibt, die ähm, jegliche Konten haben, die jetzt äh, mit Interactive Broker in Verbindung stehen ähm, und wir einige Anfragen bekommen haben, was das ganze Thema anbelangt. Ähm, Brexit ähm, dass wir hier mal den aktuellen Stand, soweit es jetzt schon möglich ist, mal bekannt geben, weil in den letzten Wochen hatte ich einige Newsletter gesehen, einige E-Mails, die ja rausgesendet wurden von ja, diversen sogenannten Introducing Brokern, die jetzt nicht ganz so korrekt sind, mag sich auch damit zusammenhängen, dass es in der Form noch nicht so genaue Informationen gab, aber wie stellt sich das Ganze jetzt da mit dem Brexit ähm, Ende dieses Jahres? Ähm, das heißt, die Problematik, die sich aktuell stellt, ähm, zuvor kurz noch, wie gewohnt, ähm, der Risiko hinweist, dass es hier keine Handelsempfehlungen sind oder Ähnliches ähm, und dass dies um, nur ein paar Informationen sind, was der aktuelle Stand ist, um, noch ein paar Details zu meiner Person. Um, glaube, das meiste um, dürfte Ihnen ja soweit hier bekannt sein. Von daher, um, was steht überhaupt bevor? Das heißt, wenn Sie Kunde von Interactive Brokers UK sind um, oder halt über einen introducing Broker um, Kunde von Interactives, uh, Interactive Interactive Broker UKs um, Brokers UK sind, um, dann Gibt es natürlich jetzt das Problem, dass man hier ähm, das Konto wechseln muss oder besser gesagt ähm, das Konto in die EU umziehen ähm, soll Und sollte sich das ähm, mit dem Brexit oder soll es keine Einigung geben, so dass es hier einen No-Deal gibt, was ähm, zum aktuellen Stand ähm, jetzt der Fall ist, ähm, darf eigentlich ein Finanzinstitut aus ähm, UK dann, keine wirklichen ähm, ähm, Kunden, sage ich mal, bedienen, so wie es jetzt sich aktuell darstellt. Ähm, da kann sich ja halt jederzeit noch etwas ändern. Wir wollen uns eher die Sachen anschauen, die ähm, ja soweit klar sind oder sicher sind, auf die man sich auf jeden Fall einstellen kann, die auch schon kommuniziert wurden. Das ist jetzt nichts, was komplett ähm, neu ist. Ähm, nach dem aktuellen Stand ist es so, dass Interactive Broker erst einmal entscheidet, zu welchen ähm, ja, Entity, zu welcher Niederlassung sie umziehen müssen. Das klingt im ersten Moment eigentlich gar nicht äh, so dramatisch, ob ich jetzt Interactive Brokers, Kunde UK bin oder Luxemburg oder ähm, Irland, ist ja eigentlich äh, oder wird sich jetzt von vielen Dingen, jetzt was Gebühren oder ähnliches anbelangt, nichts ändern. Aber was ganz wichtig ist, ähm, ist, dass ähm, in allen Fällen, wenn Sie jetzt in die EU umziehen, die Einlagensicherung von 500.000 auf 20.000 ähm, Dollar begrenzt wird. Das ist eigentlich, ähm, sag ich mal, der größte ähm, Nachteil von, von meiner Perspektive her. Jetzt ähm, alles andere, sage ich mal, wird sich, denke ich mal, relativer ähm, schneller Zeit lösen lassen. Ähm, was noch wichtig zu wissen ist, wenn man ähm, zu Interactive Brokers Luxemburg ähm, umziehen sollte oder Interactive Broker, das entscheidet, ähm, wobei es bei meisten danach aussieht, dann dass er Interactive Broker Irland, ja die Niederlassung sein wird, wo die meisten Konten transferiert werden. Jedenfalls über Luxemburg sind einige Produkte nicht zum Handel, stehen nicht zum Handel zur Verfügung. Nach meiner Information, wäre das jetzt hier, der Forex-Handel? Aber nach aktuellem Stand sieht es ganz danach aus, dass es größtenteils hier, für die meisten ähm, Kunden dann ähm, über Interactive Broker Irland weitergeht und in beiden Fällen, egal ob es jetzt Luxemburg äh, ich glaube Ungarn gibt es auch noch ähm, oder Irland wird, dies ist ähm, der wesentliche Fakt, was sich jetzt ändert und ähm, es wird jetzt auch keinen ja, Wechsel geben, der sofort zum ersten Ersten ähm, zum Tragen kommt. Ähm, nach dem aktuellen Stand ist es jetzt so, dass dies ähm, in den ersten Wochen des Jahres 2021 durchgeführt wird. Das heißt, dass wir hier ähm, Stück für Stück wahrscheinlich im Februar, also da gibt es überhaupt noch keinen genauen Termin, sicher ist nun, nur, dass es nicht sofort in der, ähm, am 1. Januar geschieht, muss das auch, ähm, oder sollte dem dementsprechend zustimmen in der Kontoverwaltung. Das darf man natürlich nicht verpassen, wenn das nicht der Fall ist, ähm, sollten dann nur noch Schließungen von Positionen möglich sein. Also, da bitte auch in der Kontoverwaltung das Ganze prüfen. Was ich in den letzten Wochen häufig gesehen habe, dass viel noch beworben wurde, dass man Konten über Interactive Broker LLC, also die Niederlassung in den USA, die weiterhin diese Einlagensicherung, ähm, ja, hat, ähm, durchführen kann. Also, dass dort noch Konten als ähm, von Europäern eröffnet werden kann. Das ist äh, zwar Prinzipiell richtig, aber die werden dann auch wieder in die EU transferiert. Das heißt, man hat äh, mit Interactive Broker eigentlich keine Möglichkeit, auch über keinen einzigen Introducing Broker ähm, noch über IB äh, USA-Konten aufzumachen. Wo das behauptet wird, ähm, ja, ist es halt, wie gesagt, dann am Ende des Tages sogar falsch, äh, weil diese dann wieder zurück in die EU transferiert werden und falls das trotz alledem passiert ähm, sind solche fälle sage ich mal sogar ähm, ja, barfin ähm, anzeigepflichtig also von daher wird es hier wirklich ähm, ähm, über interactive proko zumindest keine möglichkeit geben diese einlagensicherung ähm, als ähm, einwohner der eu noch zu erhalten äh, welche möglichkeiten gibt es im prinzip oder was hat man ähm, noch für alternativen das heißt, da muss man auch schon genau schauen. Es gibt sicherlich noch US-Broker, die hier Konten aufmachen, wo auch die Einlagensicherung dementsprechend hoch genug ist. Einer dieser Möglichkeiten ist Trade Station Securities. Das ist aber auch etwas, das werden Sie jetzt nicht irgendwo aktuell beworben finden, weil die auch hier in der EU aktiv eigentlich auch keine Kunden werben können. Möglich ist es, ähm, trotz alledem, dort noch Konten aufzumachen und dann auch die dementsprechende Einlagensicherung zu haben. Ähm, es wird sicher noch einige mehr Broker geben, ähm, im US-Bereich, wo das gegebenenfalls möglich ist. Ähm, aber bei allen Brokern in der EU sollte das eigentlich äh, in der Form ähm, so sein, wie wir es hier gerade eben ähm, erklärt haben. Sobald es noch genauere Informationen zur Deadline gibt oder zu ähnlichen, ähm, dann werden wir Ihnen das hier auch mitteilen, so für den Handel selbst. Ähm, sollte es jetzt nicht unbedingt ein Forex-Händler sein, der nach IB Luxemburg umziehen muss, ähm, sollten ja, keine Einschränkungen ähm, sein. Es wird sicherlich noch das eine oder andere geben, was, was ähm, wir schon gehört haben mit der Pattern-Day-Trading-Regel, aber auch das, ähm, glaube ich, werden wir dann höchstens mit genauen Fakten dann im Januar belegen können oder vielleicht auch schon in den nächsten ein, zwei Wochen. Ähm, da werden wir auf jeden Fall Ihnen noch die entsprechenden Informationen liefern. Ähm, das war soweit alles. Mal kurz zum aktuellen Stand und zum Thema ähm, Brexit. Für alle weiteren Informationen ähm, schauen Sie gerne auf unseren YouTube-Kanal oder dementsprechend auf die Webseite.